Liegt der Punkt auf einem Funktionsgraph? Das überprüfen wir heute rechnerisch. Ja, ich sehe im Beispiel schon direkt die Punkte A und B und den Funktionsgraph einer linearen Funktion. Und na klar, Punkt A liegt auf dem Funktionsgraf, Punkt B liegt nicht auf dem Funktionsgraph. Wie kann ich das Ganze berechnen? Ich setze hierfür den x-Wert eines Punktes in die Funktionsgleichung ein und überprüfe, ob der dazugehörige y-Wert herauskommt. Also bei Punkt a setze ich für x den Wert 2 ein und wenn da 3 rauskommt, dann liegt der Punkt auf dem Funktionsgraf. Also y ist gleich 0,5 mal 2 plus 2. Das ergibt dann 1 plus 2, also 3 in dem Fall Passt es also, Punkt a liegt auf dem Funktionsgraf. So, wie ist es denn mit Punkt b? Auch hier, ich nehme den x-Wert und setze ihn an diese Stelle für x in die Funktionsgleichung ein. Daher halte ich dann 0,5 mal minus 2 plus 2, Punkt Strich beachten, dann kommt daraus der Wert 1. Also, logische Folgerung, Punkt b mit den Koordinaten minus 2, 2 liegt nicht auf dem Funktionsgraf. So, dann kommen jetzt noch Übungsaufgaben für euch. Liegen die Punkte a, b oder c auf der Geraden mit der Funktionsgleichung y ist gleich minus 2x plus 3. Drückt auf Pause, löst die Aufgaben, die Lösungen kommen gleich. Ja, und hier habt ihr dann eure Lösungen. Ich hoffe, das hat geklappt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.